Ja, meine Lieben, schon sind die Charts zu Ende. Ich hatte es kurz gesagt, kleine Einstimmung in einen spanischen kurzen Abend mit mir heute Abend. Die spanischen Charts aus von, mit den Sommerhits von 2016. Und ja, aber ich möchte jetzt ein, ein, jetzt noch den Übergang, weil wir fangen ja jetzt um 19.30 Uhr an, das heißt in etwas mehr als anderthalb Minuten, möchte ich euch das natürlich das Movie zeigen, das aktuelle Wir sind das Movie von G 5 mit deutschen Untertiteln. Und schaut es euch mal genau an. Ich halte das für ideal, um es zum Beispiel auf einer Landingpage zu nutzen, solange wir es noch nicht ansonsten synchronisiert haben. Also viel Spaß dabei. Hey everybody, it's Ron Williams, CEO, Chairman, and Founder of Forever Green Worldwide. And maybe you've heard that recently we've been pioneering a model that we call the Express Model. It allowed us to go from 12 to 14 countries to roughly 212 countries and territories so we could service customers all over the world. Now doing this, it took software development, it took logistic development, it took manpower, it took courier services, it took all kinds of development and intel to get to this point today.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 Welcome to Forever Green's Express Model. Welcome home. Ja, einen schönen guten Abend, meine lieben Freundinnen und Freunde von FGX und dem Phoenix-Team. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ja, ich habe das Video jetzt mal vorab gezeigt. Es ist eigentlich nicht unbedingt Teil des Trainings, aber ich habe auch diesen Link dazu äh, gefügt. Und ihr kennt natürlich dieses Video schon, oder die meisten von euch kennen es. Es kursiert ja auch schon international. Und jetzt nur ganz kurz dieser Trick ist der, wenn ihr nämlich jemandem oder wenn ihr das auf eurer Landingpage habt, das normale Video, dann muss derjenige, der es sich anschaut, auf YouTube aktiv werden und muss dann erstmal entscheiden, ob er überhaupt Untertitel sehen will, und wenn ja, in welcher Sprache. Wenn man es einfacher halten, deswegen mein Tipp hier, ich habe es also aufgezeichnet mit deutschen Untertiteln und dann wieder auf YouTube hochgestellt, dann nutzt diesen Link, den ich gerade reingestellt habe, und ich halte das für dreieinhalb Minuten konzentrierte Top-Informationen über das, was wir generell, aber vor allen Dingen auch mit Prodigy 5 tun. Natürlich ist das, Pro das eigentliche Prodigy 5 Video natürlich der absolute Knaller, aber ich sage mal, um einen um eine Attention-Getter zu haben, um jemanden wirklich auch Aufmerksamkeit abzugewinnen, denke ich mal, sind diese drei Minuten 30 ideal. Und Phoenix Team Pro und dort auch Zugriff auf die Landingpages habt, vor allem die Landingpage, ich glaube, das ist die Nummer 11, in der man dann sein eigenes YouTube-Video hochladen kann ich denke mal zumindest für den Übergang für diejenigen, die noch kein eigenes Video oben haben, dann dieses Video nutzen und damit natürlich sehr viel Aufmerksamkeit da draußen bekommen. Also das war jetzt der Start ins Training, gleich auf, von 0 auf 100 in ein paar Sekunden. Ich bin heute Abend alleine, das heißt der Mirko, der letzte Woche und auch die Woche davor mit mir gekämpft hat hier, der ist noch unterwegs, der war geschäftlich in Italien, sitzt gerade im Flugzeug. Und ich habe heute ja nur eine kleine Runde. Ich gehe davon aus, ich, ich weiß es gar nicht, ich habe keine Einladung für morgen. Das war, ging mir letzte Woche auch schon so, wo ich da der äh, Translator dann für Ron Williams war. Habt ihr Einladung bekommen für die Veranstaltung morgen Abend, also Dienstagabend, eine äh, Prodigy-Five-Veranstaltung mit Ron Williams? Kann mir einmal jemand Feedback geben? Ich habe in meinen e jetzt nichts. Das kann damit zusammenhängen, dass ich nämlich ja gar nicht in Europa oder zumindest nicht in den deutschsprachigen Ländern gemeldet bin. Also ihr habt auch nichts bekommen, kein Thema. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, sobald ich da was bekomme, dann werde ich euch in den entsprechenden Chats und auf Facebook informieren. Also heute Abend ein relativ kurzes Training, aber ein prägnantes Training, weil wir haben ja zwei Tolle Promotions, um die es geht. Und wir nennen das ja hier ein Anwender- und Starter-Training. Und ich kann nur einfach sagen, also jemand, der jetzt im Geschäft startet, das gilt jetzt ja nicht nur für euch, die schon dabei sind, sondern auch für die Menschen, mit denen ihr sprecht, diese Tage. Die müssen natürlich wissen, welche sensationellen Chancen sie haben. Jetzt gerade mal noch in den nächsten drei Wochen, denn bis zum 29. November gehen ja diese Promotions und da werden wir uns jetzt gleich uns das mal ein bisschen anschauen. Ganz kurz hier erstmal, wenn du keinen Weg findest, Geld zu verdienen, während du schläfst, wirst du arbeiten, bis du stirbst, sagt der Warren Buffett, der ja über ein Privatvermögen von 66,7 Milliarden. Dollar verfügt, Euro, Dollar. <lacht> Wo ist der Unterschied bei so einem Betrag? Und da ist natürlich was Wahres dran. Ich glaube, in dieser Runde kennen mich alle, aber ich weiß, einige von euch sitzen nicht alleine da, sondern haben auch möglicherweise einen Interessenten oder einen neuen Partner schon mit dabei. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin die Hörig, bin 58 Jahre jung, seit 26 Jahren in der Branche, also 26 Jahren arbeite ich noch in dieser Branche und trotzdem auch ich habe das Gefühl schon erlebt und erlebe es auch im Moment, dass ich dann, wenn ich schlafe, trotzdem Geld verdiene. Das Ganze ist natürlich keine Hexerei, sondern das ist ein ganz wesentliches Prinzip von Network Marketing und jetzt auch wenn der Warren Buffett jetzt vielleicht nicht selbst Networker war oder ist, äh, gibt es ja ein paar wenige Branchen, in denen man Geld verdient, ohne dass man arbeitet. Aber jetzt Vorsicht. Ja, wir haben ja vor einigen Wochen ein Seminar gehabt mit meinem Freund Vinzenz Baldus, ein Top-Trainer, ja, ein Top-Manager, der ja, die deutschsprachige Industrie, die Top-Industrie, die größten Unternehmen, DAX-5-Unternehmen und so weiter trainiert und er sagt, es gibt natürlich gar kein passives Einkommen. Das ist ein, ja, das ist so ein Gerücht, das die Networker so nach vorne gebracht haben und da hat er natürlich recht. Passives Einkommen gibt es erst dann, wenn ich natürlich ja einige Zeit sehr, sehr aktiv vorher war. Und das unterscheidet uns natürlich, ich sag mal, von dem Anwalt, von dem Top-Steuerberater, von dem Top-Verkäufer, der nat natürlich tatsächlich nur eine Möglichkeit hat. Er kann einfach nur dann, ja, in früh in Ruhestand gehen, wenn er sehr viel Geld verdient hat in seiner aktiven Zeit und sich dann zurücklehnen und dann auch von seiner Rendite, von seiner, ja, von seinen Zinsen lebt. Bei uns ist es anders. Ich gebe Gas einige Jahre lang und zwar so lange, ja wie ich daran Spaß habe, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann mal aufhört, Spaß zu machen, aber irgendwann kann ich rein theoretisch ja meine aktive Zeit beenden. Ich kenne einige Menschen in dieser Branche, denen das schon gelungen ist und sich dann ja auf die Einkommen, auf das Einkommen konzentrieren, das dann passiv zu einem kommt, weil man einen Marketingplan hat, weil man einen, ja einen Vergütungsplan hat, der vorsieht, dass man selbst, nur noch in kleinen in kleinem Umfang aktiv sein muss und trotzdem sein Geld verdient. Auch das ist natürlich bei Forever Green so, aber ein Zahn will ich euch ziehen, das trifft auf keinen Fall nach wenigen Monaten und auch nicht nach wenigen Jahren zu. Glaubt es mir, in so, auch in so einem Geschäft muss man einige Jahre aktiv dabei sein, um dann diese Früchte zu genießen, aber trotzdem hat der Warren Buffett natürlich recht. Wir wollen heute nicht in den Kompletten Vergütungsplan gehen, das habe ich letzte Woche Montag gemacht. Ich bin ja auch am Donnerstag bei der Präsentation wieder auf den Vergütungsplan eingegangen. Ich will nur noch mal in Erinnerung rufen, wir bekommen einen neuen Vergütungsplan, der auch schon vorliegt, den ich ja auch schon trainiert habe. Aber der gilt erst ab dem 29., das heißt nach dem Wechsel der ja des, dieser Promotion äh, und dem Prodigy 5 Pre-Launch. Das Ganze macht Sinn, denn es würde jetzt ja ein, ein totales Chaos bewirken, wenn man das vorher machte. Nichtsdestotrotz haben wir eine Promotion schon erhalten, auch diese Zeit, auch diese vier Wochen, die uns ein bisschen an den neuen Marketingplan heranführt. Was war die Idee oder was ist die Idee des neuen Marketingplans? Einmal, dass natürlich diejenigen, die starten, schneller ins Geld verdienen kommen. Ich halte das für extrem wichtig und das war auch immer ein, eine kleine Herausforderung, das wissen diejenigen von euch, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind, nämlich um erstmal Teambonus zu bekommen und um da, um dafür 500 Punkte im schwachen Bein zu machen. Das ist ja schon mal ein bisschen was und auch der alte, der alte X3 Bonus war ja nicht ganz unkompliziert, auch wenn es Leute dann oft im zweiten Monat schon geschafft haben. Weniger haben es im ersten Monat geschafft, um diese 200 Dollar zu verdienen oder die 400 Dollar für den, für den Fast Track. Und da haben wir jetzt natürlich angesetzt, es ist erheblich einfacher geworden, Geld zu verdienen. Aber dieses Geld, das da jetzt natürlich mehr verdient wird, muss woanders gestrichen werden. Ganz klar. Und dieses Geld hat man dadurch gestrichen, indem der Matching-Bonus in Zukunft, also ab dem 29. erst ab der 3 position bezahlt wird. Aber das ist kein Thema, das ist durchgerechnet worden. Ich war bei den ursprünglichen Beratungen schon im Februar äh, diesen Jahres mit dabei, im Advisory Board, und äh, da ist das natürlich massiv vorgeschlagen worden. Dann Ja, viele Monate berechnet worden, und ihr habt Ron Williams gehört am letzten Dienstag, Company hat sich auch nicht leicht damit getan, aber sie haben dann einen Weg gefunden und wir sind jetzt gerade ja in dieser Übergangsphase vom alten Marketingplan zum neuen, also nochmal im Moment gilt der alte Marketingplan, also mit X3 Bonus, mit Matching Bonus, ab 2-Star Position, aber wir haben eine Promotion, die jetzt schon ein bisschen uns einstimmt auf den neuen Vergütungsplan und wir haben ja, Unterhalb der Star-Position, also dieser One-Star-Position, haben wir ja die Starter, also die großen Starter. Oder gibt es den Kleinstarter, Starter, der Starter Plus, der Starter 150, 250 und 400. Heute gehe ich nicht darauf ein. Das wird sicherlich Thema sein zum Ende des Monats, wo wir noch mal ganz intensiv darüber sprechen werden. Das ist ganz einfach. Ihr könnt es ja auch schon nachlesen. Ich habe den Marketingplan ja auch schon mal hier veröffentlicht, beziehungsweise ich glaube, ihr findet ihn auch schon im Backoffice, äh, auch im Backoffice von Phoenix Team Pro. Für diejenigen, ja, das muss immer ein Vorteil sein, hier bei unseren Live-Veranstaltungen dabei zu sein. Äh, da für diejenigen, die jetzt heute live dabei sind, den spare ich den Weg ins Backoffice und stelle ihn jetzt mal hier rein. Er ist auf Englisch natürlich noch. Das heißt, geht davon aus, dass sie sich auch hier noch in den nächsten Steiß. Aber ihr wisst ja, ich sage ja oft, ein Vergütungsplan ist ja nichts anderes als eine schriftlich festgelegte und definierte Form eines Softwareprogramms. Das Ganze sieht ja nicht mehr so aus seit vielen Jahren, Gott sei Dank nicht mehr, dass da irgendwelche Spezialisten in der Finanzabteilung sitzen, die den ganzen Tag mit einem spitzen Bleistift rechnen, sondern das sind natürlich Softwareprogramme, die bevor sie in Betrieb genommen werden, getestet werden auf, ja, auf Herz und Nieren, Ja, denn das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil eines Unternehmens. Und äh, geht davon aus, das ist ja alles so betestet, dass wenn wir am 29. damit starten, hat das alles seine, seine Richtigkeit. Und ja, wie gesagt, im Moment noch in Englisch, wird sicherlich dann auch in den anderen Sprachen vorhanden sein. Äh, wenn ich noch Muße habe bis dahin, ja, dann vielleicht mache ich mich auch selbst mal an die Übersetzung ran. Wenn jemand mitmachen will, der so ein bisschen Englisch kann oder sich mit Marketingplänen auskennt, dann Gerne und herzlich willkommen. Ja, nochmal ganz kurz, bevor ich die Promotion im Detail vorstelle, Ja, ein, den, die wesentliche Unterscheidung jetzt, oder was heißt die, die wesentliche Unterscheidung, im Grunde genommen äh, war es immer so, dass wir ja zwei Bestandteile ja unseres Geschäftsaufbaus haben. Wir haben natürlich schon immer den, äh, ja, den Placement Tree und den Enrollment Tree gehabt und mir ging es genauso, ich weiß nicht, euch sicherlich genauso. Ich benutze jetzt nur mal die englischen Begriffe, weil ich auch das ganze Backoffice meistens in Englisch benutze. Aber wenn man mal fünf Minuten sich zusammenhängend mit jemandem unterhalten hat über Placement oder über Enrollment, dann hat man nach fünf Minuten gar nicht mehr gewusst, was man eigentlich meinte. Und jetzt hat man hier eine kleine begriffliche Veränderung vorgenommen auf der einen Seite, aber die natürlich auch eine ganz wichtige Auswirkung hat. Wir haben nämlich jetzt nicht mehr den Enrollment-Tree, also den Enrollment-Baum, sondern wir haben die Enrollment-Root, die Enrollment-Wurzel. Und jetzt entsteht so ein Bild, das für mich auch viel mehr Sinn macht. Nämlich der untere Bereich, nämlich das Wesentliche, die Grundlage, die Basis eines jeden Baums ist ja das Wurzelwerk. Und in diesem Wurzelwerk, dieses Wurzelwerk, das nennen wir die Enrollment-Root, Enrollment die Enrollment-Wurzel. Und hier kann ich natürlich ganz normal meine Leute sponsern, enrollen und wie wir es aus dem alten Network Marketing, aus dem alten multi marketing kennen, aus dem Uni-Level-Play, hier baue ich eine erste Generation, die baut wiederum ihre erste Generation, das ist schon meine zweite und so weiter und so fort. Und das kann ich tun, solange ich Spaß daran habe. Und ich kann nur empfehlen, es wirklich intensiv zu tun, weil wir haben hier eine Veränderung auch im Bezahlsystem und in Beförderung, das nämlich mehr und ruht, berücksichtigt. Baue ich ein gutes Wurzelwerk, habe ich eine gute Basis geschaffen, wird daraus natürlich ein prächtiger Baum, ein prächtiger Baum äh, wachsen. Und dieser Baum besteht ja aus einem Baum mit zwei Ästen. Ja, und diese zwei Äste, das sind die zwei Beine, die wir natürlich auch kennen. Auch das hat sich nicht verändert. Und jetzt werden natürlich die Personen, die ich ja in dem Enrollment-Route aufgebaut habe, wir sehen das hier in dem Beispiel mit den Zahlen, das sind meine erstlinie das sind die Gelben, die tauchen auch hier natürlich wieder in diesen beiden Beinen auf. Ich muss da nicht ins Detail gehen. Das Prinzip ist das gleiche geblieben. Ja, und darunter oder darüber jetzt in diesem Fall verästeln sich die weiteren Zweige. Und ja, nur wenn ich eine gute Basis habe, habe ich auch eine starke Struktur in meinem Placement-Tree. Macht das Sinn soweit? Ist das nachvollziehbar? Ist ja nicht so neu, nur dass wir es natürlich anders darstellen. Ich finde diese Darstellung viel besser, weil sie auch so im Kopf bleibt. Und das Entscheidende ist jetzt, ohne dass ich da in die Einzelheiten gehe, das wäre schon Bestandteil des Marketingplan-Trainings. In Zukunft ist der Teambonus nicht nur abhängig davon, was ich in meinem schwachen Bein, also in meinem schwachen Ast, in meinem Placement-Tree schaffe, also so war es ja bislang, sondern das Maximum dessen, was ich hier verdienen kann, ist nicht nur begrenzt durch diese 20.000 Dollar in der Woche, die wir ja kennen, beziehungsweise 25.000 Dollar bei der neuen Spitzenposition Hall of Fame, sondern ist begrenzt durch das Maximum, das ich in meinem, das ich als Volumen habe, in meinem Enrollment ruht. Habe ich also theoretisch 15.000 Dollar verdient in meinem, durch den Umsatz in meinem schwachen Bein, habe aber nur 12.000 QV-Volumen in meinem direkt enrollten Bereich, und deren Bereich, also in meinem Enrollment-Tree, kann ich maximal 12.000 Dollar verdienen. Warum? Ganz einfach, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Im alten normalen Binärsystem war es so, dass derjenige, der viel Frontline gearbeitet hat, der viel, ja, ein großes Team aufgebaut hat, nicht mehr verdient hat, als derjenige, der vielleicht drei Leute gebracht hat. Und glücklicherweise mit den drei Leuten seine Umsätze so aufgeteilt hat, ja, dass er ein, ein sehr starkes Power-Lag hat und ein fast genauso starkes pay -Lag. Und er hat letztendlich mit dem gleichen Umsatzvolumen das gleiche verdient wie der andere, der sehr viel intensiver gearbeitet hat. Und ich halte das für eine große Gerechtigkeit und natürlich auch für einen Ansporn für diejenigen, die hier starten, sich nicht auszuruhen, wenn sie ein paar gute Leute gebracht haben, sondern natürlich auch dann weiterzumachen, weil das macht Sinn, um diese... Um diese Basis auch des Wurzelwerks zu schaffen. Darüber natürlich dann sehr viel mehr. Da gibt es auch noch ein paar andere Kleinigkeiten, die müssen wir jetzt gar nicht wissen. Da müssen wir uns jetzt gar nicht mit belasten. Es ist auch nicht kompliziert. Das Ganze wird ja sowieso im System im Backoffice dann auch wieder grafisch dargestellt, sodass da gar nichts passieren kann. Ich möchte heute Abend eben auf diese zwei Promotionen eingehen. Und Da haben wir natürlich einmal die starter Promotion die auch jetzt noch bis zum 28. November, das ist der Ein-Montag gilt. Warum ist es ein Montag? Meine Lieben, kleine, kleine Testfrage zwischendurch. Kein Multiple-Choice. Mal kurz gucken, ob ihr das Prinzip auch raus habt, wonach bei uns bezahlt wird. Die Rena schreibt, der Jürgen schrieb und dann hat sie der Mut verlassen. <lacht> <lacht> genau, Hartmut und Rena, ja, zwölf Punkte. Genauso ist es, weil natürlich, Pascal, Dankeschön, weil natürlich solche ja, Incentives, solche Promotions immer sich nach den Abrechnungszeiträumen richten. Ist ja logisch, denn dann wird Montagnacht, 23.59 Uhr, wird abgerechnet. Also, bis dahin gilt diese Promotion und hier geht es jetzt darum, das ist jetzt speziell natürlich für die neuen Leute, mit denen ihr sprecht. Ja, glaubt mir eins, ich weiß, der ein oder andere denkt, ja, man kann ja mit neuen Leuten nicht so zielorientiert sprechen. Ja, was denn, mit wem denn sonst? Ja, und Ron Williams, Ron Williams hat es ja auch jetzt bei seiner Dienstagveranstaltung gesagt, wenn wir uns mal die Statistiken angucken bei Zehntausenden, von Distributoren, dann sehen wir einfach die Fleißigsten. Die Fleißigsten sind immer die Neueinsteiger. Es sind nicht die 5-Stars, 6-Stars, 7-Stars oder All-Stars. Natürlich, insgesamt sind sie fleißig. Das ist keine Frage. Aber das, was Neugeschäft angeht, was neues Enrollment angeht, sind es die neuen Menschen, sind es die neuen Leute. Und ich würde diese Chance nicht auslassen an eurer Stelle, wenn ihr mit neuen Menschen sprecht. Die wissen es ja nicht anders. Warum fangen die bei Forever Green an? Kurze, kurze Frage und Antwort wieder. Warum fangen die meisten an? Ich meine, einige fangen auch wegen der Power Strips an oder weil sie sich jetzt auf, auf natürlich Prodigy 5 freuen oder der Beauty Strips. Aber warum fangen die meisten Menschen im Network Marketing an? Was ist das wichtigste Produkt? Das, was ist das wichtigste Produkt, das wir im Network Marketing haben? Einmal natürlich der Mensch, ganz klar, ja, die Weiterentwicklung, die Anerkennung, ganz klar, massenlaufschöne Bedürfnispyramide. Aber was ist der Grund, warum die meisten Menschen in der heutigen Zeit, eigentlich schon immer, solange das Network ist, ist der Grund, genau? Hartmut sagt es richtig, nochmal zwölf Punkte, Hartmut, weil sie Geld verdienen wollen. Die meisten Menschen, ich sage nicht alle, die meisten Menschen wollen in dieser Branche Geld verdienen. Ist das gut so? Ist das gut so? Jetzt will ich hier natürlich viele. Ja, yes. <lacht> klar, ja, natürlich. Weil das macht doch auch Spaß und vergesst bitte eins nicht. Ja, wir, wir sind ja eine, eine Einkommensquelle für viele Menschen, die sonst für das gleiche Geld sehr viel härter arbeiten müssen und nicht alle Menschen können, wenn sie vielleicht alleinerziehende Mütter sind oder wenn sie ja, kleine Kinder haben und noch zu Hause bleiben müssen, können ja irgendwelche zweit und drittjobs machen. Unser Geschäft, gerade als Home based business, durchs Internet kann natürlich von überall aus äh, ausgeführt werden. Das ist das ganz Entscheidende. Und deswegen unterschätzt nicht den Neueinsteiger. Und wir haben ja diesen, ihr kennt das, will ich heute nicht trainieren, ihr kennt es den 10-Punkte-Plan, ja, wo wir die, die 10 Punkte zum Erfolg haben, dass es auch als Broschüre gibt, könnt ihr runterladen, beziehungsweise auch Dirki hat das natürlich alles wieder vorbereitet. ja für, für diejenigen, die ich muss immer diejenigen belohnen, die natürlich auch dabei sind. Schau mal, da habe ich doch noch den Tenstep step launch booklet mitgebracht und da wird auch meiner Meinung nach zu wenig mitgearbeitet. Wenn man nach diesen zehn Punkten geht, dann wird man immer auch die Zielsetzung, die Ziele der Menschen in den Vordergrund stellen. Warum sollte jemand abends um 20 Uhr oder um 21 Uhr noch sich Dinge anhören? Nach Feierabend, ja, in der Freizeit. Warum sollte jemand mit anderen Menschen äh, über ein anderes Geschäft sprechen, wenn da nicht bestimmte Ziele mit erreicht werden? Und diese Ziele die will ich im Einzelnen heute nicht darauf eingehen. Für mich ist das Wichtigste im Network Marketing das Ziel eines jeden Einzelnen der rote Punkt. der eines jeden natürlich nicht über so eine Promotion sprechen, aber solltet ihr jemanden kennen oder jemanden kennenlernen jetzt in den nächsten Tagen, der Geld verdienen möchte, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr ihm so eine oder ihr so eine Starter Promotion erklärt. Denn die ist gerade am Anfang wichtig, weil da spricht er seine ja seine besten Leute an, mit denen er auch ins Geschäft kommt. Und hier muss ich nur eins tun, ich muss selbst voll qualifiziert sein. Vollqualifiziert nach der neuen Definition ist nicht nur aktiv, denn dafür reichen 50 QV, vollqualifiziert erwartet immer 100 QV. Also ich muss selbst erstmal 100 QV Bestellung haben. Das heißt, das muss mein Mindesteinstieg sein. Also was reicht nicht? Es reicht nicht, wenn ich jetzt ein Prodigy 5 Launchpaket von Williams mit Veranstaltung im Januar mache. Das gibt nur 20 Punkte. Ich sehe jetzt gerade viele. So einsteigen, das ist auch in Ordnung. ja. Also ich sehe viele, die jetzt sagen, ich will, ich will das Seminar sichern, ich will natürlich auch das Prodigy Five haben im Launch-Paket und und und, das ist wichtig, aber wir dürfen eines nicht vergessen, ich qualifiziere mich damit nicht. Ich bin noch nicht mal aktiv. Ja, aktiv, mindestens 50 Punkte, voll qualifiziert, Auswanderer. Soll ich auswandern? Ich bin doch schon ausgewandert, Jürgen. Also voll qualifiziert mit 100 Punkten. Also wenn ihr mit jemandem jetzt startet, 20 QV Prodigy 5 Launchpaket, Veranstaltung mit mit von Williams, ganz klar im Januar, aber zusätzlich dann noch eine Bestellung, eine normale Bestellung, zum Beispiel zweimal Powerstrips oder zweimal Beauty-Strips oder das eine kombinieren mit dem anderen, da seid ihr völlig flexibel, es müssen auf jeden Fall 120 KV oder rauskommen. Nur dann ist er voll qualifiziert und wenn er jetzt zwei Personen bringt, mehr nicht, die genau das Gleiche tun, also selbst auch voll qualifiziert sind, und davon einen rechts und einen links hat, dann hat er diese Promotion schon erreicht und bekommt 300 Dollar on top auf die, auf den Retail Bonus und auf all die anderen Vergütungen, die ihm dazustehen. Das halte ich für sensationell. Und jetzt überlegt mal bitte, was wir beim X3-Bonus hatten, welcher Aufwand da werden musste. Da mussten 1000 Punkte gemacht werden. Da mussten ja fünf Leute, Linie und dann noch weitere dazu, dass in ersten zwei Linien 1000 Punkte entstanden. Das ist jetzt natürlich überhaupt nicht mehr vergleichbar. Das ist wirklich klasse. Und nutzt das bitte. Nicht, dass derjenige oder diejenige, die jetzt bei euch einsteigt, in wenigen Tagen herausfindet oder dann am Ende der Promotion herausfindet, das wäre möglich gewesen und ihr habt sie nicht dazu gebracht, das so zu tun, denn ihr bestimmt am Anfang natürlich über das, über das Wohl eines neuen Geschäftspartners, denn er weiß es ja nicht besser. So das andere, Die andere Promotion, gerade schon angesprochen mit den 20 Dollar, ist natürlich ein Knaller. Wir haben ja eine Promotion gehabt bis zum ja, bis Paris. Ich glaube, es war auch der 90., äh, 11., der äh, zehnte. Und äh, das hat natürlich richtig Schwung gebracht. Wir haben das dann verlängert. Das heißt, das, was da an Umsatz entstanden ist, ist jetzt noch gar nicht abgebucht worden von den Kreditkarten. Es ist deswegen natürlich auch noch nicht ausgezahlt worden. Das heißt, da kommt jetzt natürlich für diejenigen, die schon mit dem alten, mit der alten Promotion durchgestartet sind, kommt natürlich ein riesenschwung Geld auf die zu, also nutzt es jetzt noch mal bis zum 29 .11., Ja, Die Veranstaltung, die dann am 3. Januar mit Ron Williams stattfindet, zu promoten. Hier geht es einmal um die 20 US-Dollar, wie wir es in der alten Promotion hatten. Und am Ende der Zeit, also am 29. an dem Dienstag, wird dann die Kreditkarte belastet mit 299,95 Dollar. Dafür bekomme ich aber das Prodigy 5 Pre-Launch-Pack bestehend aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja, Launch-Paket mit einem Preisvorteil von 75 Dollar und wir sehen dann auch noch für 20 Dollar, was eigentlich ein Wert von 100 Dollar ist, denn das würde normalerweise das U of U kosten, sehen dann live den Ron Williams. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr das ein bisschen pusht und auch mit den Leuten, die jetzt neu ins Geschäft bringen, also mit diesen 120 QV, 20 plus die 100, wenn ihr das richtig pusht, verdienen nicht nur die Leute Geld, sie verdienen nicht nur Geld, die jetzt starten, ihr auch, sondern es kommt natürlich am 29. ein Riesenschwung, ein Riesenumsatz. Das führt natürlich zu Beförderung. Beförderung, meine lieben Freunde ist nichts anderes als Anerkennung. Beförderung ist nicht wichtig. Hier geht es nicht darum, mit einer Nadel rumzulaufen. Nein, obwohl die nicht unwichtig ist. Wenn es keine Nadeln brauchte, würde man keine Nadeln tragen. Anerkennung ist auch in dieser Branche mit das Wichtigste, was die Menschen haben wollen. Also diese zwei Dinge, die wollte ich euch heute noch mal ans Herz legen. Einmal natürlich unsere Starterpromotion. Für die 300 Dollar, selbst 100%, 100QV mindestens qualifiziert zu sein und einen qualifizierten im rechten Bein und im linken Bein bringt 300 Dollar. Und jetzt sehe ich gerade, Starter, Fully Qualified, ich muss mich natürlich jetzt hier korrigieren, ich sehe gerade, ich muss natürlich drei Start herbringen. Ganz so einfach, wie ich mir das gerade ausgeträumt habe, war es natürlich nicht. War mir auch klar, nur ich habe mich jetzt gerade das selbst vergaloppiert. Also ich muss natürlich selbst drei Start herbringen und ein Starter muss immer fully qualified sein und er muss einen fully qualified rechts und links haben. Das reicht aus, dann habe ich meine 300 Dollar verdient. Hab und wann wird eigentlich das Prodigy 5 ausgeliefert? Es liegt schon alles bei mir zu Hause. Ich hier, bei mir im Wohnzimmer. Nein, das Prodigy 5 wird natürlich erst nach Bezahlung der Bestellung ausgeliefert werden können, das ist ja klar. Und da am 29. November die Be Bezahlungen der alten Bestellung und der Bestellung jetzt dieser dieser, dieses Zeitraums, also des November-Zeitraums, abgebucht werden in den Kreditkarten sind dann auch erst die Bestellungen gültig und dann werden sie ja zeitnah, das heißt sofort in der laufenden Woche in der Nähe, in der Woche darauf ausgeliefert. Ja, ich würde jetzt nicht äh, unbedingt darauf setzen, dass innerhalb von drei vier Werktagen äh, das Prodigy 5 bei uns ist, aber ich weiß, dass die Voraussetzung geschaffen wurden, das hat von Williams uns in Paris schon gesagt, dass dann auch sofort die Auslieferungen beginnen können. Eins ist sicher, dass natürlich die Person, die das Launch-Paket haben, bevorzugt behandelt werden gegenüber denen, die dann erst am 29. oder am 30. bestellen. Weihnachtsgeschäft, aber nicht nur Weihnachtsgeschäft für ja, für für Evergreen, sondern auch Weihnachtsgeschäft für uns. Wer hier noch den den ein oder anderen Euro, den ein oder anderen Franken an Weihnachtsgeld dazu verdienen will, hat jetzt natürlich eine super Chance und nutzt dieses Momentum, das wir haben. Ich weiß nicht, wo ihr im Einzelnen sitzt. Der Jürgen sitzt in Augsburg. Hat er mir geschrieben. Ja, auch Zürich ist nicht so weit weg von München. Ich kann euch nur eins empfehlen. Wir haben eine Veranstaltung am kommenden Samstag oder Sonntag. Wer korrigiert mich als Erster? Ich habe es vorgestellt, habt jetzt die Slide nicht sofort hier. Ja, es ist es ist auch äh, heute im Newsletter gewesen, veranstaltet in München mit Erik Michmeier, mit den deutschen Allstars am Sonntag. ist Danke schön, Erkan. Und äh, ja, ich würde diese Gelegenheit nutzen. Es gibt einen Livestream dort mit Dr. Saucedo. Dann gibt es eine Heilpraktikerin, eine, einen Five Star, der extra aus äh, Australien einfliegt und das Produkt auch aus unserer Sicht erklärt. Ja, eine Sensationsveranstaltung und natürlich auch eine Veranstaltung, die dann noch mal eine Woche vor Ablauf dieser Promotion dafür sorgt, dass das Geschäft noch mal richtig brummen kann. Ich würde nicht in Südspanien leben würde und sowieso in der Woche, nämlich drei Tage später, nach Deutschland fliege. Ich würde jetzt nach Deutschland kommen, jetzt Auto vollpacken und würde dahin fahren. Ich weiß, das ist für den einen oder anderen schwer, weil es ist natürlich schon auch Fahrerei. Von der anderen, von anderen Seite sonntags morgens, sonntags abends ist nicht so viel Verkehr. Ich würde es machen. Ich würde natürlich nicht unbedingt alleine fahren wollen. Ich würde mir... Mitbringen. Dankeschön, Erkan. Ja? Also überlegt euch das, ich würde es nutzen. Es ist eine sensationelle Veranstaltung. Ihr könnt davon ausgehen, die Leute, die ihr damit hinnehmt, völlig gleich, ob sie schon im Geschäft sind. Das motiviert sie dann zusätzlich. Aber auch neue Leute, die erste Mal überhaupt so eine Veranstaltung sehen, werden so motiviert sein, dass sie mit 100 Prozent ja, dabei sind. Meine Lieben, das war es heute schon. Ja, 35 Minuten Training, das ist auch ein Rekord für mich. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem. Die wesentlichen Dinge rübergebracht. Äh, denkt bitte daran, am kommenden Donnerstag haben wir wieder Geschäftspräsentation und morgen möglicherweise, das bitte im Hinterkopf behalten, wahrscheinlich wieder 21 Uhr, wenn ich das noch bestätigen kann heute Nacht, dann schreibe ich es in den Chat beziehungsweise auf die Facebook-Seite, dann wisst ihr Bescheid, dann werden wir wieder eine Veranstaltung haben mit Ron Williams. Ansonsten aller spätestens... Ja, 19.20 Uhr, wie immer mit Chat und Musik, 19.30 Uhr beginnt die Präsentation und ich werde die ganze Präsentation, die ich am Donnerstag gemacht habe, nochmal feilen, werde sie noch mal ein bisschen kompakter machen, dass wir uns so ein bisschen jetzt aufs Envelope-Geschäft äh, ja, konzentrieren können, weil das ist das, was die Menschen fasziniert, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Ich bedanke mich, dass ihr da wart und wünsche einen schönen Abend. Dankeschön, Hartmut. Und viel Spaß mit euren Familien. Und ja, ja, bald schon, bald können wir schon vorweihnachtliche Gefühle wünschen. Ja, bald machen die Weihnachtsmärkte auf. Und ich freue mich auch, dass ich übernächste Woche in Deutschland bin. Da werde ich auch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Also meine Lieben, macht es gut. Bis bald. Ciao, ciao. Ein bisschen Musik hier von den Spaniern, okay? Das ist nicht der Spanier. Das ist der Spanier. Tschüss,